Hotspot. Einfach erklärt. Du kannst auf dem Smartphone auch einen mobilen Hotspot einschalten. Hotspot ist ein englischer Begriff. Er besteht aus dem Wort hot, das bedeutet heiß, und aus dem Wort spot, das bedeutet Punkt oder Stelle. Ein Hotspot funktioniert etwa so wie ein WLAN. Aber bei einem Hotspot macht das Smartphone ein eigenes WLAN-Netz. Das Smartphone funktioniert dann so wie der Router in einem normalen WLAN. Die Reichweite von einem Hotspot ist aber kleiner als bei einem Router. Mit dem Hotspot können sich dann andere Geräte verbinden zum Beispiel ein Tablet oder ein Laptop, wenn diese Geräte keine mobile Datenverbindung haben. Die Geräte teilen sich dann die mobilen Daten von dem Smartphone. Wenn du den Hotspot zum ersten Mal benutzt, musst du ihn einrichten. Dafür hältst du in den Schnelleinstellungen das Hotspot-Zeichen gedrückt. Dann kommst du in die Hotspot-Einstellungen. Hier kannst du den Hotspot einrichten. Dazu tippst du auf WLAN Hotspot oder WLAN Hotspot konfigurieren. Als nächstes kannst du dem Hotspot einen neuen Namen geben. Zum Beispiel Netzstecker. Und du musst ein Passwort festlegen. Nur mit dem richtigen Passwort können sich dann andere Geräte mit dem Hotspot verbinden. In den Einstellungen kannst du den Hotspot dann ein- und ausschalten, wenn du ihn benutzen möchtest. Das Video hat dir gefallen? Dann abonniere doch unseren Kanal. Du hast noch Fragen oder Themenwünsche? Lass uns einfach einen Kommentar hier. Wir freuen uns von dir zu lesen.